Willkommen zurück zu Miitopia! Wir haben hier links und rechts noch ein paar Level zu erledigen und danach können wir schauen, was da oben in diesem langen Korridor auf uns wartet. So sieht's aus. Und zweimal dieser Boss. Na, okay, es ist eine schwächere Version von dem Boss. Von daher. Äh. Ach, das habe ich mir verklickt letztes Mal. Mega Blitz und Explosion haben jetzt andere. Ja, das ist ein Ort beides. Wo es sich aufhält, sag ich mal. Ne? Ich könnte theoretisch noch ein bisschen leveln, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin äh, gut genug für den Boss. Habe ich so, einfach so das Gefühl. Ich weiß es natürlich nicht, weil... das Spiel bleibt, das Spiel? Ja, aber... Ich glaube, ich bin trotzdem gut genug für den Boss. Der vielleicht sogar schon in dieser Folge auf uns wartet. Ihr wisst es wahrscheinlich schon im Titel oder im Thumbnail. Die Monster, ist jetzt recht stark. Wir sollten uns leise an ihnen vorbeischleichen. Oh ja! Hey, nicht so laut! Ups, entschuldige. Hab mich so darauf gefreut, leise zu sein. <lacht> ja, klar. Kennt man. Normal. Du, du, du, du, du, du. Das war ansteckend. <lacht> okay. Was haben die anderen beiden da gemacht? Die gucken einfach nur zu. Okay. Alles klar. Seht die Map? Es geht so gerade einfach so schräg nach unten. Und immer weiter nach unten. Es hört einfach nicht auf. Und wieder dieser Boss. der Boss. Da kommen wie sehr, sehr oft als Gegner. Das ist einer der ersten Böse, meine ich. Ja, da kommt jetzt die ganze Zeit als Gegner. Mm, kann ich verstehen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, wir kriegen dafür immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte als Ausgleich, ne? Boom, boom. Mega Heilung. Ja, schon ganz nice. Aua, aua, aua, aua. Komm schon, jetzt besiegt ihn noch endlich. Er kann doch nicht mehr so viel Leben haben. Meine Güte, ey. Der lebt immer noch. Es gibt sich. Reitangriff 2. Erster Beistand. Reitangriff 2. Jetzt setzt es was. So ein Megaschlag. Haia. Bam, bada bada und die Bonuserfahrung! Ja, du. <lacht> nicht mal das Level Up! Ja, das kriegen wir dann beim nächsten Kampf. Nur nicht in diesem Level. Das, ist das Level ist vorbei. Yay! Juhu, yay! Yeah. Juhu, yay! Yeah. Wir wollen miteinander. Oh, ein Geschenk für Jesus! Hi, Jesus, kann ich in den Himmel? Nimm schon. Nee, kannst du nicht. Schlaf ist noch gar nicht vorbei. Schade. Naja, nimm trotzdem die Spieldose. Wo äh, wusste ich, was wünsche? Okay, ich nichts mehr. Nice. Schlaf endet bald. Oh, oh, nein, Danny. Er macht das aber traurig. Aber oh Danny. Ja, gut. Äh, nicht du? Du hast doch ein Gespräch mit dem Pferd. Mit so Pferd. Dum, dum, dum war yeah, gute Freunde, ihr Freunde, die gut sind. So, ich muss natürlich immer noch Ausschau halten, dass ihr euch alle kennt, aber ich glaube, soweit ist ganz gut alles. Ja. Karo-Uniform. Seidentaler. Macho-Kleid. Das ist immer genau das Gegenteil. So Ein Kleid, wo man... Sehr stark die Muckis sehen kann. So, so. Macht das Sinn? Also, ich finde es persönlich jetzt überhaupt nicht schön. Aber hey, vielleicht gibt es Leute, die sowas mögen. Ich nicht. Ich definitiv nicht. Finde ich ein bisschen weird. So. Schon auf die 90 hoch. Um genau zu so sein, 91. Äh, für euch beiden habe ich wahrscheinlich kein Geld mehr. Nope und nada. Na komm, dann hauen wir ab. Ich habe keinen Bock auf die Tickets. Hat letzte Folge schon so lange gedauert, die alle zu benutzen. Reicht jetzt. Auf zur Kiste und dann zur rechten Kiste. Wahrscheinlich hier nochmal schön die Outfits und Waffen bekommen hier. Schon die Boosts. Ja, da ist es auch schon. Eine Draco-Klinge. die sieht mega cool aus. Yo! hat die ist so schräg. Oh, wir kommen damit auf die 100. Yes! 100 Angriff, 101, wie die da Martina. Noch eine Kiste? Nein, okay, das war nur diese Kiste. Okay, das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Das waren wie fast 10 plus bei Angriff. Hi, Briefe schreiben sind doof. Ja, ist doof. Briefe sind doof. Das tut mir immer die Hand, da tut mir immer die Hand vom Schreiben weh. Man sieht sich. Ach, vier Ausflugstickets. das Spiel will wirklich noch unbedingt, dass ich am Ende des Spiels noch mal ein paar Ausflüge mache. Anscheinend super, du, du, du, du, du Sternenpfanne. Okay, seltsam. Was willst du? Tarnrüstung, ah ja, okay. Du, da, ba, ba. Alles klar, dann machen wir noch schnell da rechts die Kiste. Schnapp sie mir. Wir haben bis jetzt jedes einzelne Level 100% geschafft. Ich hoffe wirklich, dass man am Ende dadurch irgendwas bekommt. Weil nicht, dass ich es umsonst mache. Ich bin so fertig. Ich fange gleich um. Immer wieder das gleiche Level machen. Klingt, als solltest du dir eine Pause in der Ruhezone gönnen. Darin kommst du Stück für Stück wieder zu käften. Da will ich rein. Muss ich dann auch irgendwann wieder raus? Natürlich. Hä, <lacht> schade. Ja, abwechselnd hier, ne? Oh no! Wieder die coolen Silber-Cobras. Mega Blitz! Ich finde super, dass die Attacken mega Namen haben. Finde ich sehr super. Ja, mega, finde ich das. Ja. Genau. Oh, und jetzt beide gleichzeitig. Yes! Ähm, Also die leben immer noch. Es also gibt halt nicht. Weg mit euch! Mega Blitz plus 1! Ja, ja, ja, ja, ja, Boah, ich bin echt so gespannt. Level 14 mit euch beiden. Ja, geht doch. Mhm, mhm, mhm. Äh, den linken. Aua! Das war nicht der richtige. Naja, also, wir machen keine Schalter 100%. Das mache ich nicht. Das ist so. Ich weiß, ich finde das unnötig. Das sind halt wie Truhen, nur dass man sie nicht holen muss. So sehe ich das halt. Das alle 60. So, damit das hier schneller vorbeigeht, weil es ist gerade ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Immer wieder gegen die zu kämpfen. Erstmal ultrafizieren. Alle richtig viel Damage machen hier. Bitte. Mach bitte alle Damage. Mach bitte alle Damage. Bam! Ja, boom boom boom. Schön. Yay! Ayo! Ah, Bam! Bam! Schön. Ich liebe diesen Streuer, der ist echt super, äh, mega, ja, das ist echt toll. So, und jetzt wollen wir noch mal sehen, was in dieser Giesel sich drin bewegt. Das Du solltest wissen, dass ich voll und ganz hinter dir stehe. Also, ähm, äh, weiterhin viel Glück, also nicht in der Art und weise, um, so, du so, weißt, ich meine. Ja, schon. <lacht> hm, wollt ihr was haben, was ich leisten kann? Reporter Mikro. Einmeldung. Ein Mi in Tomodachi Life ist in den Fluss gefallen in Lego City. Schautet den neuen Mi helikopter Yay, die Kiste. Ich hoffe, da ist irgendwas Geiles drin. Wieder sowas von hier auf der linken Seite. Komm schon. Irgendwas richtig Cooles. Sets, was sagen die Sets? Nein, es war nicht cool. Es ist nicht cool. Nee, nicht wirklich. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Außerdem, einem Geschenken, Gaul, schaut man nicht ins Maul, so heißt das Sprichwort doch. Nehmen wir es an, lächeln wir und weinen dann hinterm dem Rücken. Talare, zwölf Stück gesammelt. Juhu, super, toll. Äh, jetzt kann ich immer noch nichts leisten, glaube ich. oh, uh, glänzender Deutscher sieht richtig schön aus. Heiliger Stab, das ist aber eine Glocke. Du wirst also mit einer Glocke verbrückeln, wenn du noch den Heiligen der heiligsten Stäbe hast. Ehrlich jetzt, Jesus. Mein Gott. Okay. Nicht so lecker. Oh, schade. Kein Level Up für dich. Tja. Pech gehabt. Und mein Stick driftet wieder. Das darf natürlich auch nicht fehlen hier in den letzten paar Folgen, dass der Stick noch driftet. Das darf nicht fehlen. Nein, darf es nicht. Das ist Teil des Let's Okay, komm. Hoch da! Da oben wartet schon jemand auf uns, glaube ich. Also kein Begleiter, aber ein böser Unhold namens Gomme HD. Bestimmt wartet der da auf uns. Explosion! Bam! Strafen des Licht! Nice. Aua. Ey, pass doch auf! Jesus, was ist mit dir? Was ist so ein Tag träumen. Mein Gott. Schlimmer dich. Bam! Das hat nicht gereicht! Was heißt das? Das hat nicht gereicht! Das hat gereicht! Bam! Der Megatritt! Ja, das ist meine Namenkombination, die habe ich mir ausgedacht, mein Copyright drauf. Yeah. Das gefühl gibt es War ja klar, dass ich das Level mehr als einmal machen darf, bevor ich dann vielleicht zum Endboss komme. Ein Moment. Okay, komm weitergehen. Jo. Mehr als zweimal, also okay. Mhm. Ja, ja, schon. ja, noch mal ganz viele Spielscheine. Klar, noch mehr nutzloses Zeug, was ich überhaupt nicht brauche. Ja. Ziemlich wichtig. Hm, habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Ich habe nur gerade, ich dachte, gerade. Mike ist schon irgendwie niedlich. Oh, okay. What? What? Oh, noch ein Gegner, bevor wir zum Ende kommen. Ich glaube, das hier könnte vielleicht sogar das längste Level von allen sein. Von den Wegen her. Ja, wo ich weiß nicht. Ich weiß nicht, irgendwo am Anfang des Spiels gab es einen richtig langen Weg. Ich glaube, es war so erstes oder zweites Gebiet da ungefähr hm? weiß nicht, ob das hier länger sein könnte, aber würde mich nicht wundern. Wir sind am Ende des Spiels, also der Hauptstory. After Story wird dann auch noch mal kommen, aber halt nicht so oft. Also ja, da kann ich mir das halt schon vorstellen. Nicht erwünschenswert möchte ich aber dabei noch dazufügen. Bam! Komm schon, der Boss lebt immer noch. Mega Feuer! Fire, fire! Ja, gut gemacht Jesus. Jesus hat's geschafft. So, wo führt uns das hin? 60 HP bananen gefuttert. Jetzt haben sie mehr. Super. Juhu. Super interessant. Und so. Oh, das ist interessant. Yay! Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Level 19! Fährt ein Freund Rechi mit einem wirklich heftigen Angriff. Rechen 2. Und la. Was wollte ihr haben? Was wollte ihr haben? Rätseltaler. Oder. Ach komm. Ihr kriegst die Pizzascheibe, aber du benutzt sie nicht. Niemals wirst du sie benutzen. Der Winkelmesser kann doch nicht im Stich gelassen werden. Ich bitte euch, Freunde. Geht doch nicht. Passt zwar überhaupt nicht zu so Bunny, um zu sein, aber... Es gibt viele Dinge, die hier zu anderen Leuten nicht passen. Zum Beispiel die sehr femininen Kostüme für manche Characters hier. Die passen überhaupt nicht, aber trotzdem. Ne? Zieh sie an. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Das ist ja wirklich ein langer Korridor nach oben. Oder hört das Scrollen hier auf? Ich kann es nicht genau sehen. Bevor wir uns das genau anschauen, mache ich erstmal dieses Level. Nein, ist es ist nicht das größere Level. Doch nicht. Nice. Lass mich ein Geheimnis verraten, und zwar... Mm. Ach nee, doch nicht! Ja! Understandable! Have a nice day! Giste. Dörtchen! Boah! Kiste! Banana! Das ist jetzt nicht deren Ernst! Oder das könnte wirklich ungefähr genauso langsam wie das eine längste Level. Gott. Oh Gott. So. Also, das Level jetzt geschafft. ihr seht ihr, wie lange das ungefähr war. Doch nicht so groß, aber schon größer. So, und nun, was wird passieren? Ich kann die Musik langsam nicht mehr hören, ne? Die ist nicht schlecht oder so, aber es nervt auf Dauer. Weißt du eigentlich, was Drachen sind? Wie blöd hält sie mich? Das weiß doch jeder. Drachen sind große Kreaturen. Sie haben Schuppen und können fliegen. Und sie speien Feuer. Wenn die ausatmen, fackeln sie alles ab. Ich hab darüber dann ein Buch gelesen. Klar, wo sonst? Es gibt sie ja schließlich nicht wirklich. Okay, ein bisschen random, jetzt über Drachen zu reden. Ist das etwa Foreshadowing? es jetzt gleich einen Drachen als Boss? Was ist denn das? Ja, was? Ah! Gegen einen Drachen! Einfach nur Drache ist es! Drache erwache! Na ja, okay, passt irgendwie nicht. Dieser Rache ist schließlich weiß. Ähm. Ich glaube Megafall war ganz gut. Oh Gott, ein Bosskampf! Mega Feuer! 100 Damage. Gönne mal. Riesenwaffe. Bam! Ach, so wenig. Oh oh. Nein! Keine Angst haben! Du brauchst keine Angst haben, mein Sohn. Nice. Viel Leben hat er noch. Okay, wir machen aber Damage. Wir machen Schaden. Wir machen Schaden. Wir machen. Oh yes! Wir machen Fortschritte. Oh. du kämpfen? Uh. Musik ist cool. Dun, dun, dun, dun. Man sieht Michael gar nicht mehr. Und Göffel auch noch so ein bisschen. Was ihr mit den falschen Leuten angelegt? Reitangriff 2! Bam! Bam! So, wisst ihr was? Dann wird mir auch langsam zu bunt. Oder ja, zu schwarz-weiß. Mehr Chaos hier! mehr und mehr Chaos! Wir alle rein hier! Perfekt! Let's go! Rauf da! Bam, bam! Bam! Richtig viel Schaden jetzt! Yes, yes, yes, yes, yes! Oh, oh! oh. Aua! Aua. BÄM, bam. Und das war's schon! Wow. Aber er liegt da einfach noch rum. Er liegt da einfach rum. Oh, Drachenfrucht. Hm. Auf einmal so niedlich. Wo oh, bin ich? Hey, ihr habt mir geholfen. Vielen Dank. Ich bin Dominik, ein Drache. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber ich habe wohl einiges Unheil angerichtet. Das tut mir leid. Naja, ist gut. Ich bin noch ganz schön müde, so herumzustampfen. Gute Nacht. Okay, gute Nacht, Dominik. Vielleicht können wir ihn später nochmal gebrauchen. Ich meine, es gibt ja bestimmt einen Grund, warum er einen Namen gegeben. einen Namen gegeben wurde. Das muss ja einen Grund haben, warum er einfach Dominik heißt. Yay, Juhu. So, zack. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Level aber noch schaffen können. Ich hab Angst, dass es wieder so ein riesiges Level ist, mit ganz viel Story und alles. Dann werden wir werden gleich sehen. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob ich hier nicht ein paar Leute verschiebe, weil ihr kennt euch jetzt ja zum Beispiel. Und dann können wir ja den hier machen. Ja, machen wir mal den hier. Können wir es kaufen? Mumienkostüm. Ja, komm, kauf es. Ein Mumienkostüm kann ganz schön gut tun. Boah ist okay ist auf jeden Fall okay sieht nicht schlecht aus sieht aber auch nicht so toll aus Sternenpfanne nein nicht genug Geld tja pech dann nicht Sonst gucken wir in den leveln weil das ist ein bisschen mies weil Young Mike und Danny haben nicht so hohe level Aha. außerdem soll ich jetzt wirklich mal überlegen wie ich das mein Finales Team, sage ich mal, für den zumindest halt für den Boss jetzt reintum 12 kostüme Kleidung für Unhold. Wo geht das hier lang? noch eine Etage, eine vierte Etage. Wow, wie weit geht das nach oben hier? Oh, wie das das längste den ich gesehen habe Das sind keine normalen 10 Meter, Mann. Das ist schon länger. So viel zu... Es gibt... sie Ja, schließlich nicht wirklich. Ich hatte mir vor fast die Hosen gemacht. Aber als er wieder zu Sinnen kam, war er ganz anders. Total zahm und niedlich. Fand ich auch. Wie dem auch sei, wir sind bald beim dunklen Fürsten. Das Ende ist nah. Gib alles. Du auch. Yay. Ey, macht er das irgendwie extra oder warum fällt Jesus immer in ein Loch rein? Das wie, wie mal ist das jetzt schon passiert? Das ist ja nicht normal. Die Das ist jetzt vierte Etage, meine ich, ne? Oh nein, Furie. Oh, das war ja klar. Ein Loch und danach eine Furie. Her friend, ah. Yay! Yeah. <lacht> Let's go! Und Daneben bist. ja, das macht, kein, das macht keinen Unterschied, wenn die angreifen. Das juckt nicht. Bam, bam! Nice, jetzt könnte es jucken. Bam. Lauf da. Bam, bam! Die leben immer noch alle. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Bam der ist schon down und dann noch bitte auch, bitte noch bitte auch. Yay, yeah, Juhu, wow. Zack. Yes. Bam. Dann werden wir höchstwahrscheinlich sehen. Wir werden auf jeden Fall sehen, was. Oh, Level up erstmal. Ja, okay, warte. Wir Stachele die Gefühle eines Freundes an, um ihn zur Tat anzuspornen. Was? Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, was hinter diesem langen Korridor auf uns wartet. Nein! Nochmal zwei Wege! Ach komm, Spiel. Das ist doch jetzt ein Joke. Das ist not funny. Hab nicht gelacht. Nicht lustig. Habe nicht gelacht. Boom. Dann müssen wir das ganze Level hier nochmal in dieser Folge schnell machen. Hoffentlich reicht dazu die Zeit. Ich muss das meiste rausschneiden. Nom, nom, nom. Es die Banane. Das ist mir ja egal. Ich ah, helfe euch nicht. Das müsste nämlich eigentlich reichen, mich ich nochmal explosion machen. Was denn? Ah, reicht nicht. ah, jetzt brennen wir alle. Jetzt wollen sie sich die ganze Zeit heilen. Komm, greift an. Greift an. Neue Technik! HP-Sauger! Wie lange hat sie diese Technik schon? Und das hat sie das erste Mal benutzt. Nein, oh, ich hab das voll vergessen, dass sie das hat. Naja, jetzt haben wir es gesehen. Aber das hat jetzt nicht nochmal zwei... Nein, okay. Noch nicht nochmal zwei Wege. Bitte nicht. Bliesenu. No. Ende? Ja. Okay, ja. nur einmal muss ich das Level neu machen. Okay. Yay! 1200 Leute gerettet. Juhu, Yahoo, Yippie. Wir freuen uns natürlich alle. Das Ende naht, Leute. Nächste Folge oder übernächste Folge wird das Finale sein. Da bin ich mir sicher. Und das sage ich nicht nur so, weil... Äh wie gesagt, wurde das hier in diesem Schloss, das Finale sich bewirbt, von Quellen. Nein, nein. Äh, ich wollte eigentlich noch mit denen reden. Kann ich bitte noch mit denen reden? Wir können schon abschalten, es passiert nicht mehr viel. Aber das möchte ich trotzdem noch zeigen. Oh Gott, nein! Jesus! Oh Gott, <lacht> wie das aussieht. Naja. Wir was haben? Haben wir die Folge schon schön lang? Nein? Gut.